Hi, mein Name ist Lukas Lammler und heute zeige ich euch, was ihr unter keinen Umständen machen dürft. 1,5 Kilogramm Hanfsamen pur für nur 5,99. Damit kann man zum Beispiel... was ihr aber unter keinen Umständen machen dürft. Echt jetzt. Und deswegen wollen wir von euch unter keinen Umständen Fotos von euren ausgesäten Pflanzen an diese E-Mail-Adresse oder mit diesem Hashtag auf Facebook oder Twitter. Echt jetzt.